Lang, ja. Einfach hart bleiben und sehen wir Fragen dazu, warum macht man das? Und was die Antwort? Das ist einfach geil, ne? Schnell ist genau das falsche. Man muss einfach ruhig bleiben und nicht zu hasteln. Das ist alles so richtig eingestellt, das flutscht von alleine. Das war gerade in die Nacht so rein, also das ist immer ganz gut, wenn du halt direkt auswärts in Nacht das Ist immer was anderes mit Ungewöhnung, so Bremspunkten wie auch immer. race day Dieses Video wird dir präsentiert vom Ridelink Wingman, deinem digitalen Sozius fürs Motorradfahren. Motorsport hautnah erleben. Ich glaube, so kann man das nur auf einem Langstreckenrennen, um genau zu sein, auf einem 24-Stunden-Rennen. Ich bin hier in Le Castellet, wo das überragend und legendäre 24-Stunden-Rennen von Boldor, der Langstrecken-WM, um genau zu sein, der EWC, ausgetragen wird. Ich bin heute dabei bei unserem lieben Jahr-Team, das kennt ihr ja schon alle. Und wir hatten heute das Qualifying und morgen geht es in ein 24-Stunden-Rennen durch alle Stunden dieser Tages- und Nachtzeit durch alle Lebensphasen, die ein Rennfahrer so mitmachen kann, von Höhen und Tiefen. Und ich hoffe, dass am Ende des Tages eine gute Platzierung für dieses Jahrteam dabei rauskommt. Ich bin sehr aufgeregt, ich habe sowas noch nie live mitbekommen. Ich werde für euch 24 Stunden wach bleiben, um ein geniales Video, um einen genialen Film von diesem absolut hautnah Gänsehaut-Feeling Motorsport für euch mitzunehmen. Ich hoffe, das ist ein bisschen spannend für euch, deswegen bleibt am besten dran und kommt mit in diese verrückte Welt. der Karel wäre jetzt der Schnellste gewesen mit 1,52,7. Leider ist die Runde nicht mehr gewertet gewesen, weil er da schon abgewunken wurde. Er hat quasi noch eine Fleißrunde gemacht. Es sieht so aus, als wenn das Gesamtteam jetzt auf Platz 2, von Platz 2 starten würde ins Rennen. Jetzt ist aber noch der Steiner Philipp draus, unser Ersatzfahrer. Ich weiß aber nicht inwiefern, dass das in die Wertung eingeht. Ich glaube eher nicht. Von dem her, Suzuki ist halt extrem stark. Die waren im Qualifying mit einem Fahrer gegenüber Marvin, glaube ich, fast eine Sekunde schneller als, als wir und die hat 8 km h mehr Topspeed am Ende der Geraden. Das macht halt auch die Rundenzeit aus. Von dem her, Suzuki ist sehr, Suzuki ist echt stark, ähm, aber so wie es aussieht, sind wir auf jeden Fall vermutlicherweise auf Platz 2 gesamt. Das äh, letztendliche Ergebnis vom Qualifying ist noch nicht draußen. Der Steiner Philipp ist jetzt auch auf P3 von den Ersatzfahrern, was ich sehe, oder? P3 ist er? Ja. Gut, gut. So, die kommen jetzt rein für ein pitstop training Und da kommen jetzt irgendwelche alten Reifen drauf, einfach nur um zum trainieren. Das gigantisch wie schnell, dass die hier vorbeifahren. Jetzt müsst ihr gleich kommen. La ja. So, das war noch mal ein Boxenstopp, da sind wir richtig schnell gegangen. Hoffentlich tut es beim Rennen auch immer so schnell gehen, vor allem über die Distanz. Jede Stunde, jede Stunde. So, das Qualifying ist um, die A-Truppe steht auf Platz 2 overall, das heißt wir starten morgen um 15 Uhr, Samstag 15 Uhr äh, vor dem zweiten Platz im Le Mans Start. Wow, wir sind gespannt, hinter Suzuki, gehen, wie sich das ausgeht. Aber es sind ja 24 Stunden, also von dem her könnten wir ist der Startplatz vielleicht nicht so ah, ja. ganz wichtig, obwohl das vielleicht so, so eine Prestige-Sache auch ist. Aber naja. So, Marvin, erst einmal Glückwunsch zum Platz 2 fürs Qualifying. Merci, danke. Ich würde mal einfach fragen, wie, das so, wie du da rangehst, wenn du weißt, okay, du machst da 24 Stunden und du machst wie viele Stints insgesamt in den 24 Stunden? Kommt daran an, wie es läuft, aber normal so 11 Stints oder so pro Fahrer? Also 11 Stints äh, pro für eine Stunde jeweils, ne? Knapp eine Stunde, also 50, 50 Minuten. Zwischendrin ist ein Stint und äh, ja, klar, kommt davon, wer den Start macht und, äh, ja. Wird auf jeden Fall hart. Wie gesagt, die Strecke ist nicht ganz so hart wie jetzt Le Mans. Aber gleich immer noch anstrengend, weil du pushst jeden dann ist es ein Sprintrennen. Die anderen Teams sind auch alle so stark. Und, äh, wird auf jeden Fall hart ein Job und äh, ich freue mich schon auf Sonntag, 15 Uhr. Wenn wir werden hoffentlich das Rennen beenden und äh, klar, das Ziel ist, das zu gewinnen oder zumindest das Podest zu fahren wichtige Punkte nehmen für, für das Finale in Most in zweieinhalb zwei, zwei, zwei, Wochen. Und dann mal schauen. Aber es Rennen kommt eh meistens anders, als man denkt. und Wir gehen auf jeden Fall unser Bestes. Wir sind gut vorbereitet, haben guten Tests hier gehabt und die Rennwoche war jetzt auch nicht schlecht. Qualifying auf Platz 2 war auch besser, wie erwartet, weil die ganzen anderen Teams sind auch so stark und gerade im Qualifying fahren wir mit dem Rennmotor und haben quasi kein Qualifying-Motor wie die anderen Teams und deswegen ist Platz 2 besser wie erwartet. Okay. Wie ist denn die körperliche Herangehensweise, wenn du weißt, du musst jetzt so viel Sport machen, in Anführungszeichen, mm -hmm. also so extrem hardcore Sport. Wie, wie, wie gehst ja. du ran? Versuchst du am Anfang so ein bisschen ähm, rauszunehmen, wenn du noch mehr Reserve für Kinder raus hast oder mm -hmm. gehst du am Anfang an all in und sagst, okay das muss jetzt gehen? Du gehst am Anfang eigentlich voll in, also, weil äh, du kannst es nicht erlauben irgendwie nur 90% zu fahren, weil jeder gibt von den Top-Teams gibt jeder 100% und äh, musst halt pushen von Anfang an und, Klar ist schon hart, klar, man versucht dann die Zeit zwischendrin, sich zu erholen, wie es nur geht. Wenn man dann auf dem, auf dem Bike sitzt, dann äh, hat man doch wieder mehr, mehr Energie, wie man denkt. Und äh, klar, so ein Sinn ist es saulang. Gerade am Anfang geht es, weil man halt im Kampf ist, dann später, wenn man ein bisschen alleine ist und gerade in der Nacht. Ja, aber in der Nacht ich, wird unsere Zeit kommen, weil das immer sau stark. die Reihe funktioniert super. Haben wir gestern im Nachtraining schon gesehen und äh, ja, wird auf jeden Fall sehr hart, aber geben jeden Sinn unser Bestes und hoffen wir, dass wir gut durchkommen. Okay Marvin, dann wünsche ich dir alles Gute. Merci, Spaß, danke. Ja. Sepp, was macht das mit dem Motorrad? noch. Alles putzen, schauen, dass alles hoffentlich gut ist. Also jetzt komplett zerlegen oder Ja, versuchen. mit der Gobel sind wir gestern rein Ring gefahren. Ah, okay. Schaut die Ölentechniker nochmal an. Okay. Ja, und sonst nur kontrollieren. In der Hoffnung nichts zu finden. In der Hoffnung, wenn wir was finden, das muss jetzt tauschen. Okay. Jungs zerlegen jetzt nochmal das Rennmotorrad. Da ist jetzt ein neuer Motor drinnen, den haben sie gestern schon getauscht. Äh, quasi es ja mehrere Motoren, einen fürs Qualifying, einen fürs Rennen und so weiter, damit die Distanz äh, gegeben ist. Und jetzt wird das Motorrad komplett zerlegt, gereinigt, weil es gestern im Regen gefahren sind. Hier läuft schon einer mit der Gabel rum und äh, genau wird alles geprüft und in der Hoffnung, dass man nichts mehr findet. und wenn man was findet, dass man es das jetzt beheben kann, so wie der Set gerade gesagt hat. Und ich hätte tatsächlich ein bisschen Angst, mir noch einen Fehler einzubauen vor dem Rennen, aber bei den Jungs ist das quasi normal, dass das Motorrad einfach nochmal komplett zerlegt wird. Hast du den Wettbewerb aus dem Gas? Ja, ich habe die Densität des Stroms in dieser Temperatur. Okay, dann habe ich noch ein paar... especially für diese Temperatur Jetzt erklär mal, du bist ja für die Reifen zuständig. Ja. Äh, wie machst denn du das, dass die Jungs, wenn die reinkommen, immer frische Reifen haben, die ganzen 24 Stunden? Also ich kriege von Bridgestone die Anordnung, dass ich äh, immer wenn ein Fahrer rausmacht, liegt der neue Satz schon vorne. Okay. Äh, weil er sein kann, okay, drei Runden und vier Runden. Dann ist irgendwas mit dem Motorrad, kommen immer trotzdem neue Reifen rein. Und sobald wir die Reifen rauskommen aus dem Motorrad, musst du sofort Luftdruck messen und sofort äh, Bescheid sagen, verputzt Okay. Und wie, viel, wie viele Reifen sind jetzt, wie viele Hinter- und Vorderräder sind jetzt insgesamt prepared, das vorbereitet, für also ab den Zeitpunkt jetzt zum Beispiel? Ich habe jetzt vier Sätze schon vorbereitet fürs Rennen. Und so wie der äh, erste Stint vorbei ist, werden die rausgenommen und sofort zur Britzstunde geschafft und wird neu aufgezogen. Und dann habe ich schon wieder Nachschub. Also was im Hintergrund so ein bisschen aussieht, als wenn jemand was tricksen würde, ist allerdings nicht so. Die Motoren äh, werden quasi, man darf im Qualifying andere Motoren wie im Rennen das 24-Stunden-Rennen quasi einen maximal frischen Motor zu haben, der die Distanz hoffentlich hoffentlicherweise aushält und deswegen äh, tauschen sie jetzt bei beiden Motorrädern den Motor, beziehungsweise bei dem Motorrad ist der Motor schon getauscht worden, Es tauschen sie aber noch bei dem anderen, weil sie fahren morgen im Warm-Up mit zwei Motorrädern, weil wenn irgendwas mit einem von den zwei Motorrädern morgen im Warm-Up ist, dann haben sie immer noch die Reserve mit dem anderen zu fahren. Also es gibt die Nummer 1 und es gibt die Nummer 2. Die Nummer 1 ist den Fahrern lieber, obwohl es eigentlich das gleiche Motorrad ist. Aber es hat wohl irgendwie so ein paar subjektive Unterschiede. Und deswegen fahren sie lieber mit Nummer 1, können aber im Worst Case auch mit Nummer 2 fahren. oder springt nur hin und wieder an, hat irgendein Problem, äh, den sie gerne als Ersatz haben im zweiten Motorrad, der springt jetzt nicht an. Im Moment findet es noch jeder so ein bisschen witzig, weil es noch früh am Nachmittag ist, am Tag vorm Rennen, aber wenn es jetzt später wird und sie den Fehler immer noch nicht gefunden haben, könnte das leicht unangenehm werden. Ja, das schaut so geil aus, das ist So hinter mir, wie ihr sehen könnt, ist die Yardbox. Da war jetzt gerade Autogrammstunde mit den Fahrern, mit Nicolo Canepa, Marvin Fritz und Karel Hanecker. Und jetzt gibt es ein Fotoshooting, denn ähm, wir haben nämlich einen Geburtstag der Yamaha, ein 60-jähriges. Und deswegen gibt es ein extra Design in Rot und Weiß von Motorrad und Fahrer. Und deswegen muss es jetzt auch noch fototechnisch festgehalten werden, hier in der Abendstimmung einen Tag vorm Rennen. Schaut euch das an, wie, wie toll hier das Feeling ist und äh, was für ein tolles Licht wir haben. Es brennt förmlich, der Asphalt. So, es wird Nacht hier im Süden von Frankreich. So ein erfolgreicher Tag für die Jad-Jungs. Morgen starten sie ins Rennen von Platz 2. Es war so gesehen kein stressiger Tag, aber das war auch nicht. Der einzige Tag, denn morgen wird es erst richtig interessant beim Start ins 24-Stunden-Rennen. Und das hinter uns, diese wunderschöne Abendstimmung, lässt uns erstmal erahnen, was passiert, wenn das Rennen morgen in die Nacht hineingeht. Guten Morgen! Oh. Ich habe versucht ein bisschen vorzuschlafen. Aber es ist gerade mal Viertel nach 8 Uhr morgens. Länger habe ich es nicht ausgehalten. Weil die Nervosität steigt und ich wollte eigentlich vorschlafen, um die 24 Stunden so gut wie möglich irgendwie zu überstehen. Und ähm, ja. Kaffee! So, die Stunde der Wahrheit. Das schmeckt. Hm. werden und dann sehen wir uns draußen am Grip, um 15 Uhr. Wir gut, also ich hoffe, wir ein bisschen haben. Ja, sicher. mit diesen so. Okay, Thank you, Auf dem geilen ersten Stint, auf dem sicheren ersten Stint und wir sagen, das Rennen beginnt jetzt. Dieses Video wird euch präsentiert von Max2age.com, dem Spezialisten für Reifenmontiergeräte und Zubehör. Das ist immer das, immer das, immer das. Das. Er äh, arbeitet sich jetzt vorhin. Er ist, glaube ich, schon wieder auf 5. Aber die Spitze ist halt wieder weg, ne? Er hat jetzt nach sage und schreibe 31 Minuten die Führung übernommen. Er <lacht> ist jetzt durch, die, durch das gepflügt von Position 10 vor auf das Dreierfeld von Honda, Kawasaki und Suzuki. Und hat sich jetzt durch die drei durchgearbeitet und der ist komplett verrückt, der ist komplett verrückt. Das ist nichts gut für uns eine Der erste Boxenstopp steht gleich an, in ungefähr 10 Minuten geht äh, Nicolo, Nicolo raus, übernimmt das Motorrad, das immer noch auf der, steht, äh, auf der P1 steht. Naja, jetzt ist noch nicht einmal die erste Stunde vorbei. Wir sollen jetzt noch 23 Stunden so gehen. Die Vorstellung macht mir ein bisschen aus. Stimmung eines, es sind gerade mal jetzt drei Stunden um, also es müssen jetzt noch 21 Stunden sein bis das Rennen quasi entschieden ist, wir stehen im Moment auf Platz 3, Marvin ist wieder draußen, wir haben jetzt quasi den dritten Wechsel hinter uns, die Boxenstops haben perfekt funktioniert, ohne jegliche Probleme, das Team ist im Moment noch top motiviert, ist noch keiner müde, ich glaube der einzige der müde ist, bin ich selbst. Und der Steve hat wahrscheinlich ein Sitzen. Fast einen Sitzen, oder? Ja, nein, nein, nein. Lieber wärs. Ja, aber es fühlt sich so an, als wenn es sich das so einruft. Die fahren ihre Runden und jetzt werden wir dann später mal, wenn der Marvin reinkommt, noch mal zu ihm schauen. Wir haben uns ein bisschen was erklären lassen, wie es ihm da draußen geht, Ja, ich weiß nicht so ganz, ob ich jetzt in den Abend die Abendstimmung hier genießen kann, weil eigentlich wäre schon schön dafür, aber die Anspannung bleibt natürlich künstlich. Ja, ähm, bei mir war es so, dass der Anfang noch, es war gerade in die Nacht so rein, also das ist immer ganz gut, wenn du halt direkt auswäschst in die Nacht, das ist immer was anderes mit Ungewöhnung, so Bremspunkten, wie auch immer. Bei mir, ich habe eigentlich keine Bremspunkte, alles nach Gefühl eigentlich. Und, äh, ja. ja, aber wenn man so in die Nacht reinfährt, dann ist man noch den Tag gewohnt. Und, also Rein und fährt dann natürlich die gleichen Zeiten auch weiter. Ja. Und, äh, wir mussten jetzt halt von den Reifen äh, weicher gehen, weil die Temperaturen jetzt einiges niedriger sind vom Asphalt. Also von über um die 50 jetzt auf äh, um die 20. Ja, und, äh, aber jetzt sind wir schon auf den Mischungen mit dem, wo die ganze Nacht durchfahren und die Zeiten passen auf. Und, äh, ja. Also wirklich Fitter motiviert. Ja, noch 7 Stints vor uns, aber das wird schon. Ja, passt. Das schaut ja. gut aus, super. Bis später. Bis später, ciao un c'est tout hinten am anderen Teil der Strecke eventuell zum Niesel anfängt. Es muss natürlich extrem schnell sein, vorbereitet sein, dass wenn der Fahrer reinkommt, nach eigenen Ermessen, dass man sofort Regenräder zur Verfügung hat und der sofort wieder raus kann. Das könnte jetzt ein Vorteil gegenüber einem anderen Team sein, dass man da halt das schon wusste. Bleibt, ne? Also die Jungs sind immer noch draußen mit Slix, obwohl sie jetzt schon echt feucht wird. Ähm, die fahren jetzt 220 20er-Rundenzeiten, also quasi 25 Sekunden langsamer, 26 Sekunden langsamer als sie normalerweise fahren. trocknet es aber wieder ab, dann haben sie viel Zeit verloren und deswegen, aber also Suzuki ist auch draußen mit links noch. also das ist jetzt echt ein Pokerspiel, das ist echt. Boah, wir warten hier mit vorbereiteten Regenrädern und warten, so, ob, ob sie reinkommen, weil das liegt im totalen der Messe des Fahrers letztendlich. Ja. Die Konkurrenz, die Suzuki, die SEA-Suzuki ist jetzt gestürzt in Führung aufs Klicks im Regen oder im Feuchten oder was auch immer, die sind in der Box, die Mechaniker reparieren das Bike, somit müssen wir jetzt eigentlich in Führung gehen. Das ist quasi da, wo sich die Fahrer hier im LKW zwischen den Stems ausruhen. Physiotherapeut ist drin, der die ein bisschen. Service, ja. Wir haben wir unseren Therapeuten, der die Fahrer bis nach ja, Vordermann bringt, Gebrechen und so weiter, ausmassieren, oder? Ja, ein bisschen ausmassieren, müssen ein bisschen die Hände betäuben, dass man einfach den Blasen vorbeugen und so weiter. Ansonsten muss man auch ein bisschen ausruhen. Und dann gucken wir mal, ob man ein bisschen was zu essen noch äh, organisieren können, dass man ein bisschen was im Bauch hat. Und das ist die Aufgabe für die nächsten, ja, noch 20 Stunden. Viel Spaß euch, ja. Ciao. Danke. Okay. So, das sieht jetzt gemütlich aus. Marvin habe ich vorhin gesagt, der muss den Bauch nicht sehen. Ne? <lacht> Marvin, was ist der Plan, um ein bisschen so fit zu bleiben? Banane essen und Shake trinken? Erstmal duschen gehen, dann eine kleine Massage oder vorher noch ein kleines was Essen. Dann gibt's eine kleine kürbissuppe und dann eine kleine Massage und dann liegt man da, 20 Minuten und dann kommt schon wieder der Christian, nach, wieder anziehen, wieder Zeit. <lacht> Also zum Schlafen ist nicht viel Zeit, oder? Ah, also ich schlafe sowieso, sowieso wärm, 24 Stunden rein nicht. Ja. Ich habe das mal gemacht und danach war ich beim nächsten Echtbild fertig. Und ich lege mich nur hin, rum, ich ein bisschen aus und äh, ja. das passt dann schon. Ja, so. ja aber es auf jeden Fall gemütlich hier drin, ne? Ja, hier kann man's richtig, richtig cool, ja, stimmt. Ja. stimmt. die Leute die das da drin haben sehen. Oder? Super, okay, ja. ich lasse euch in Ruhe. Ja. 2 Uhr um morgens. Wir sind in Führung, noch, immer noch in Führung, seitdem es zu Ringen angefangen hat, haben wir jetzt mittlerweile schon wieder auf gewechselt. Karel ist gerade draußen, geht jetzt aber, tauscht jetzt mit äh, Marvin aus. Und falls jetzt nichts mehr Schlimmes passiert, gebe ich jetzt mal bis zum Sonnenaufgang. Aufzugehen. Ja, das ist was, was das Herz bricht, das Bike mit dem Motorschaden hier im Bock stehen zu sehen und dass das Rennen vorbei ist. und Nichtsdestotrotz, das ist halt irgendwo Racing und ähm, ja. es sind aber extrem viele Teams ausgeschieden, wirklich extrem viele Teams. Es also ist auch Motorenmord hier auf der Strecke, So lange Geraden. Unglaublich. Ja, that's it. Also, ähm, danke fürs Zuschauen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch für das Video. Abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann bald wiedersehen. Bis dahin ciao.